Menschen, die du liebst, sind nicht einfach. Transformiere dich selbst auf so eine Weise, dass sich in deine Gegenwart unbewusst ihr Blatt wenden wird. Soweit es deinen spirituellen Prozess betrifft, bist du ohnehin allein. Namaskaram Sadhguru, ich bin in einer Beziehung mit einer sehr verbitterten Person, die nicht an Spiritualität interessiert ist. Wie kann ich meine Beziehung handhaben, ohne meinen Weg auf dem spirituellen Pfad zu verlieren? Wenn dein Anliegen einzig und allein dein spirituelles Wachstum ist, dann ist es die beste Sache, wenn du einen Dämon als deinen Partner hast. Aber bei deinem Partner, deinem Mann, Frau, geht es nicht nur um spirituelles Wachstum. Du willst auch ein angenehmes Leben in der Familie haben. Dann musst du dir jemanden aussuchen, den du, den du magst, aber ein wenig... Es gibt ein... Bei jedem Menschen auf diesem Planeten gibt es etwas, das du nicht an ihnen magst. Ist es nicht so? So, you use that part of it. Du nutzt also diesen Teil der Person für dein spirituelles Wachstum und den Rest davon genießt du. Einfach als Leben. Wenn es also deine Absicht ist, eine gute Familie zu haben, dann ist eine gewisse Übereinstimmung zwischen zwei Menschen nötig, ansonsten wird es nicht funktionieren. Besonders wenn ihr Kinder erzeugt habt, dann ist Übereinstimmung ein Muss, ansonsten werdet ihr das neue Leben verunreinigen, das entstanden ist. Wenn ihr eine verunreinigte Atmosphäre schafft, werdet ihr das neue Leben verunreinigen, das gerade entsteht. Eigentlich hat niemand irgendein Recht, das zu tun, aber die Leute tun es. Aber kein Mensch hat irgendein Recht. Du kannst es dir selbst vermasseln, so viel du willst, das liegt bei dir. Aber du kannst nicht ein neues Leben vermasseln, das gerade entsteht. Wenn du also nach einem guten Leben suchst, einem Familienleben, dann muss man eine Übereinstimmung finden. Und diese Übereinstimmung bedeutet zumindest einige Bereiche der Gemeinsamkeit. Aber wenn du nach einem spirituellen Leben suchst, spielt es keine Rolle, was für eine Art Mensch er ist. Du kannst alles für dein Wachstum nutzen. Alles für dein Wachstum, wenn das dein einziger Fokus ist. Aber im Allgemeinen geht dein Fokus in beide Richtungen. Du möchtest ein bisschen davon und ein bisschen hiervon haben. Es ist ein gemischter Jahrmarkt, daher wird es ein wenig komplex. Um ein gutes Verhältnis aufzubauen, braucht es also Anstrengung. Braucht es Kompromisse. Braucht es Liebe. Ausdauer. Es braucht Ausdauer, weißt du. Jemand ist fortwährend auf diese Art. Du möchtest ein gutes Verhältnis zu diesem Menschen aufbauen, aber du möchtest nicht seinen Weg gehen. Das erfordert viel Ausdauer. Ja oder nein? Menschen, die du liebst, sind nicht einfach. Was kannst du also tun? Eine Sache ist, dich selbst auf so eine Weise zu transformieren, dass sich in deiner Gegenwart unbewusst ihr Blatt wenden wird. Erst gestern, Weißt du, neulich bin ich nur raus in den Regen gegangen, ich bin rausgegangen und es hat angefangen zu regnen, und ich hatte meine beiden indischen Handys dabei, weil ich ein paar Anrufe erwartete, und, und ich meine, eines ist für Indien, eines ist für Europa, eines ist für Amerika. Drei Handys hatte ich. Eines hatte ich in meiner Jacke, das andere in meiner Hosentasche, und bis ich hier ankam, war es nass geworden, und beide Handys sind einfach durchgebrannt. Dann haben mir die Menschen um mich herum erzählt, Sadhguru, warum zwei Handys bei sich tragen. Jetzt können wir zwei SIM-Karten in einem Handy haben. Wenn du es so hältst, kannst du über die indische SIM-Karte sprechen. Wenn du es umdrehst, wechselst es einfach zu der anderen SIM-Karte. Du musst nichts wechseln. Auf diese Weise benutzt es eine SIM-Karte. Wenn du es umdrehst, benutzt es eine andere SIM-Karte. So musst du werden. Ich war sehr misstrauisch gegenüber diesem Hand. ich habe es nicht verstanden, aber... <lacht> aber du musst so werden, wenn du Menschen, die um dich sind, mitnehmen möchtest, wenn du alleine gehen möchtest, ist es sehr einfach. Wenn du Menschen mitnehmen möchtest, dann erfordert es einen erheblichen Aufwand. Als Gautama diese Frage gestellt wurde, ist es besser, alleine auf diesem Pfad zu gehen, oder mit einem Gefährten? Er ist, er ist nicht wie ich, er ist trocken. Er sagte, es ist besser, alleine zu gehen, als mit einem Narren. Er sagt nicht, gehe mit niemandem. Er sagt nicht, habe keine Gefährten. Aber er sagte, es ist besser, alleine zu gehen, als mit einem Narren, weil sie dich beherrschen können. Sie können solch eine Menge an Energie und Zeit beanspruchen, und du weißt nicht, vielleicht sind sie stärker als du, und sie bringen dich vielleicht eher auf ihren Weg, als dass du sie auf deinen Weg bringst. Es besteht jede Möglichkeit. Ja. Ich werde also nicht sagen, was Gautama gesagt hat. Alles, was ich sage, ist, es spielt keine Rolle, wie du gehst. Soweit es deinen spirituellen Prozess betrifft, bist du ohnehin allein. Niemand ist mit dir. Es ist nur der körperliche Prozess, der materielle Prozess des Lebens, den du mit Menschen teilen kannst. Du kommst alleine und du gehst alleine, ist es nicht so? Selbst wenn du einen Zwillingsbruder oder eine Zwillingsschwester hast, du kommst dennoch alleine und gehst alleine, ist es nicht so? Was also den Geist anbelangt, gehst du ohnehin allein, also bringe das nicht durcheinander. Diesen Teil davon, du bewältigst ihn gut, den materiellen Teil davon, gemäß deiner Fähigkeit, in dem Maße, in dem du es tun kannst, tust du es. Sie kommen auf deinem Weg, das ist wundervoll. Tun sie es nicht, ist es in Ordnung, trage es ihnen nicht nach. Es ist nur, dass du nicht diesen Weg gehen musst. Vielleicht eines Tages, wenn der Doktor dir sagt, deine Leber ist in einem schlechten Zustand, wird er vielleicht das Göttliche suchen, weißt du? Ja? Hast du Menschen gesehen, die am Morgen gehen, nicht jeder, da gibt es einen bestimmten Typ von Leuten, das sind alles Menschen der Altersgruppe über 50, 55. Sie sind dünn geworden und sie laufen flott jeden Tag, äußerst gewissenhaft sind sie da. Das sind alles Menschen, die generell ein Herzproblem hatten. Sie sind fast gestorben. Dann sagte ihnen ihr Doktor, entweder du machst das oder du bist erledigt. Nun ist ihr Gehen wie eine Religion. Nicht Sonntagmorgen, jeden Morgen. Hast du diese Menschen gesehen? Plötzlich verändern sie sich. Sie essen richtig, sie machen alles richtig, weil die Angst um Leben und Tod gekommen ist. Verschiedene Menschen brauchen also verschiedene Arten von Impulsen. Wenn du vernünftig bist, lernst du durch bloßes Schauen. Wenn du nicht vernünftig bist, lernst du durch Prügel. Das Leben wird dich verprügeln. Der materielle Teil deines Lebens läuft niemals 100% richtig, er kann es nie sein. Ist das nicht so? Gibt es irgendeine Familie, die eine perfekte Familie ist? Gibt es irgendeine Beziehung, die eine perfekte Beziehung ist? Gibt es irgendein Unternehmen, das ein perfektes Unternehmen ist? Gibt es irgendeine Karriere, die eine perfekte Karriere ist? So etwas gibt es nicht. Suche nicht danach. Dein Leben wird verschwenderisch und wirklichkeitsfremd werden, wenn du solche Dinge suchst. Sie passieren alle in dem Maß, in dem du in der Lage bist, damit umzugehen, das ist alles. Du stellst also sicher, dass du den spirituellen Teil deines Lebens 100% richtig handhabst.